Dein Name, ne? Äh, Saki, ne? Ja, mein Saki. richtiger Name ist Athanasius. Ach, das ist gar nicht Saki. Genau. Nein, Athanasius ist mein richtiger Name. Ach und so. die Verniedlichung äh. ist Afanasaki. Also damit fällt, glaube ich, dein Witz schon mal äh, in die Hose. Ähm, ja, okay, ich Was ist hier los? Gleich wieder Action, meine Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video mitten aus dem Ruhrpott, mitten aus Essen. Wir suchen die besten Burger Deutschlands. Die Mission geht weiter. Ich war schon da. Ich kann euch sagen, was kommt: Biofleisch, Bio-Burgerbahn, alles vom Feinsten, saisonale Pfifferlinge. Ihr seht das Ganze, was jetzt kommt, jetzt gleich im Video. Lasst euch überraschen. Wir treffen uns direkt jetzt vorm Laden. Willkommen zurück bei Holles kulinarischer Reise. Heute aus dem 200 G, aus der Stadt, in die alle fahren, die Hunger haben: Essen. Am Grill des 200 G steht ein waschechter Grieche. But Spence, ich meine, Chef Kosaki. Was wäre das 200 G ohne Stühle? Sacki. Und andere Geräte, die ich nicht kenne. Und Sitzbänke. Und Wagen. Und der junge Mann, der immer ein Lächeln auf die Lippen hat. <lacht> das ist hier rechts im Bild. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil. des saftig Holla la so, wir sind am Start. 200 Gramm. Eure Empfehlung, euer Kommentar. Denkt dran, auch auf, äh, bei den Burger-Videos eine Belohnung. Wer den bisherigen besten Burger toppt, in den Kommentaren. Also haut rein in die Kommentare, euren besten Burger. Ey, was war los? So sieht er aus von außen. 200 Gramm. Guckt euch mal hier den Laden von innen an. Übertrieben vom also hat Charisma, wirklich Charisma. Wir haben jetzt hier Saki da. Jo. Saki, grüß dich. Der Küchenchef hier. Moin. Moin. Ähm, also, ich habe noch mal ein, zwei Fragen, bevor wir gleich zum Burger gehen. Ne? So, was zeichnet euren Burger aus? Wieso ist euer Burger so beliebt? Es waren ja etliche Nachrichten für euren Burger in meinen Kommentaren. Da ist heißt natürlich auch erstmal die Qualität. Das mhm. ist halt äh, reines Biofleisch vom äh, Biometzger Bucher, der hier äh, in Hessen ansässig ist. Das meintest du, irgendwas hast du vorhin angestimmt? Top 3 irgendwie so ist der? Ja, der ist unter den, seit 25 Jahren unter den mhm. Top 3 Biometzgern in ganz Deutschland. Krass. Und natürlich auch die, die Kreation, die wir hier haben. Ne? Ich meine, mhm. klar, Cheeseburger ist ein Cheeseburger, aber wir haben auch viele verschiedene Burger auf, auf der Karte, wie zum Beispiel ein Detroit-Burger mit der eigenen mhm. Matten, Bacon Jam, eine Bacon-Marmelade. Dann haben wir einen Homeburger mit Feta Filterkäse mhm. und Walnüssen. Mhm. Ja, dann haben wir halt die Brötchen, die wir machen, auch von der Biobäckerei von Biobäckerei Troll. Das spielt auch eine Rolle, ne, und das sind halt einfach die, die ganzen Sachen zusammengepackt als ein Paket, ist schon mega. Und natürlich viel Liebe. Dein Name, ne? Äh, Saki, ne? Ja, Saki. Mein, richtig der richtiger Name ist Athanasius. Ach, das ist gar nichts. Genau, nein. Athanasius ist mein richtiger Name. Ach und die so. Verniedlichung äh. ist Afanasaki. Und darum halt Saki ah. ist der Nickname. Die haben sogar ein Biozertifikat hier und die Partner, mit denen sie zusammenarbeiten. Also von der Qualität scheint das echt heftig zu sein. Äh, Saki, was für einen Burger gibt es überhaupt jetzt schon? Ich würde was ganz. Äh Verrücktes machen. Ich würde einfach mal was mit Pfifferlingen machen. Also der Burger mhm. des Monats. Der Pfiffige heißt der. sind mit Pfifferlingen, mit Rahmsoße, mit äh, Pokerbullsalat und äh, frischen Tomaten mhm. und äh, Gouda oben drauf. Und der ist richtig geil, der Burger. Das heißt, ihr macht generell, achtet drauf, was gerade saisonal am Start ist und wir da machen viele danach saisonale kochen. Sachen. Genau, jetzt sind wir Pfifferlinge. Mhm. Nächsten Monat machen wir zum Beispiel was mit kürbisch mhm. und äh, Gorgonzola und Serrano-Schink. So lobe ich mir das. Saisonal, Bio. Und dann wollen wir uns mal eben den Pfiffigen Genau, machen, dann können ne? wir jetzt gerne in die Küche gehen ja. und mal äh, ja, ein bisschen Gas geben. Ja, geil, Mann. Guckt euch die Platte an. Sechs Jahre ist hier als Saki, ne? Fast sechs Jahre. Und Saki sagt, an einer Burgerplatte sieht man, ob der Laden sauber ist, ne? <lacht> Definitiv. Und die ist sauber. Und Saki sagt, gerade 500 Brötchen gehen da durch. Genau, Wenn dann getoastet, dann kommen die hier unten raus, äh. kommen die auf den Teller. Ja, also das Ding ist wirklich klein, aber das hat's... Klein, aber auch hoch. Oh ja. Das ist wie hier, ne? <lacht> Leider. <Hau. lacht> mal nur so rein als Beispiel in der Küche. Alles wird selber gemacht. Wir haben hier vegane Soße, die selber gemacht wird. So sieht das am Anfang aus und wir gucken uns gleich mal das Endprodukt an. Saft mit drin, Zwiebeln, ja. Gewürzen, Senf, hm? Knoblauch und das wird quasi ein äh, Okay. So sieht es dann am Schluss aus. Heftig. Du meinst, die Gäste können auswählen, sag ne? das sind Wie genau. viele Gramm sind das? Das sind 120 Gramm und ja. dann haben wir noch die 200 Gramm Burger. Weißt du, wie viele Burger ihr am Tag so, so ungefähr loswerdet? Ordentliche Ladung, ne? Definitiv. Also ja. wir haben genug zu tun und wir schwitzen danach. Ja, ja das glaube ich. Okay, Brötchen haben wir hier schon mal. Also man merkt, dass die auf jeden Fall dafür da sind. Natürlich, sie müssen noch gebacken werden. Sind so ein bisschen wie wenn man äh, die Brötchen holt, die man zu Hause noch in den Ofen tut. So eine Konsistenz haben die. Dann ja, okay, wir die ein bisschen ein. Ich habe jetzt auch noch einen Cheeseburger, Ganz normalen klassischen, damit ihr auch seht, dass das halt wie so ein klassischer Cheeseburger sich ergibt. Weil wie gesagt, da ist ja auch nicht jedermanns Sache, so ein Pfifferling oder irgend so. Ne? Burger haben ja natürlich auch verschiedene Nester halt. Ne? Das ist so ein klassisches für den Burger des Monats. Ich finde es heftig, so viele Burger, wie ich jetzt getestet habe. Die Herangehensweise, einen Burger zu machen, die ist überall so unterschiedlich. Gerade dieses Gestalten, Vorbereiten, Zubereiten, ganz anders hier schon wieder als bei allen anderen Burgerläden. Jeder hat da seine Philosophie, seine Arbeitsabläufe. Garlic Mayo, Chili Mayo, normale Mayo. Die Pommes alles selber gemacht, keine Fertigpommes. Also bei den Pommes was Geiles. Viel härter und fester ein Biss von außen als so Standard Pommes, so Fertigpommes, Pommes. Die selbstgemachte schmeckt so. Top Pommes geht um den Burger. Erstmal der Saisonale. Es duftet nach gegrillten. Saftig. Mmh. Heftiges Pilzaroma direkt. Boah. Absolut heftig. That's some cheeseburger Weil den Burger geil ist, was mich halt auch extrem flasht. Es ist was ganz anderes, Pfifferlinge, saisonal. Kriegst du frisch ja nur jetzt, wann hätte ich nur sonst essen sollen? Da ist so eine geile Rahmensoße drauf, matcht perfekt. Cheeseburger sagt direkt, wenn ich leicht schwächer als dass deswegen bedienen wir in die Bewertung mit rein gleich. Für mich ist jeder Bewertungsprozess äh, aufs Neue immer übertrieben schwer. Ich ich lesen jetzt jedes Mal wieder meine Bewertung von den letzten Bürgern direkt vor und noch nochmal durch, um wirklich ein faires Ergebnis hinzukriegen für euch. Und ich versuche das mal so ein bisschen pro-kontramäßig auszudrücken, was dafür spricht, dass er vielleicht der beste Burger ist, wird oder auch eben nicht. Was für diesen Burger spricht, was wirklich einzigartig ist, was heftig ist, sind diese saisonalen Pfifferlinge mit dieser Rahmsoße, Doch, das ist Burner. Ich würde es jederzeit wieder essen. Was dagegen spricht, dass er wirklich der beste Burger Deutschlands ist, ist, dass das äh, Brot für mich nicht, sag ich mal, den gewissen. Kitzel hat, dass ich sage, das ist das beste Brötchen, was ich gestern habe. Das Brot ist für mich relativ neutral. Sehr interessant für, für, für euch jetzt. Normal, der Saki war ja bei der Bewertung eben dabei und hat jetzt noch was zu den Brötchen gesagt, warum da jetzt nicht irgendwie nochmal ein Special drin ist oder warum das nicht irgendwie nochmal auch besonders gemacht ist? Ja und zwar geht es ja darum, wir haben ja fast zehn verschiedene Burger und jeder Burger hat ja eine eigene Soße. So und mal sind die ja mild, manchmal sind die richtig heftig, die Soßen, also von der Kräutermischung her und ja, da ist schon Power drin man muss halt irgendwie ein Brötchen nehmen, was relativ neutral ist, also das ist unsere Überlegung dahinter. Weil du kannst ja zum Beispiel jetzt nicht ein Vollkornbrötchen mit einem Feigensenf nehmen, das ist hasst nicht, finde ich. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir nehmen halt ein neutrales Brötchen, weil die Soßen halt dafür da sind, das Brötchen dann aufzupäppeln. Mhm. Also das ist genau das, was ich widerspiegelt, ja. was ich eben meinte, es ist ein neutrales Brötchen. Klar, wir können auch zehn verschiedene Brötchen machen oder schmeißen wir mhm. jeden Tag 50 Brötchen weg. Ja. Aber finde ich cool und interessant, dass du, du das so bestätigst, was ich gesagt habe. Nein, also, dass die Leute wissen, gut. ich rede kein Mist, einfach so willkürlich. Ja. Ne? Nein, ist, wie gesagt, das. ein neutrales Brötchen, man mhm. hätte, klar, man hätte auch jetzt Gewürze reinpacken mhm. können oder irgendwelche Kräuter. Muss ja nicht mhm. zu jedem Burger passen. Das ja. heißt, ich müsste dann für einen anderen Burger, der ein bisschen milder ist, halt ein anderes Brötchen, mhm. weil das halt von der von der Kräutermischung wäre nicht passen würde mit den Burger, okay. den ich machen würde. Okay, danke, Saki, ne? Gerne. Das Fleisch hat für mich nicht genügend intensiven Charakter und es fehlen ein bisschen diese Röster rum. Das ist der Grund, warum es nicht lang fürs ganz oben im Ranking. Ich gebe eine 7,9 von 10 Punkten für Burger. Jederzeit würde ich hier wieder essen. Einfach, sag ich mal, mehr kann auf hohem Niveau, wenn es darum geht, der beste Burger Deutschlands, wisst ihr? Aber einfach. Gaumenschmaus. Aber das einfach als Begründung, warum nicht die 8,8 und wir nicht den besten Burger Deutschlands hier haben. Das ist das Brot. Bisschen Kick noch beim Fleisch, aber es war einfach top. Ich danke euch für die Empfehlung. Super Burger. Ähm, haut noch gerne wieder eure Kommentare rein. Ich sage euch vielen Dank dafür. Vielen Dank für euren Support. Und wir sehen uns im nächsten Video.